Guten Morgen hier aus Jerez de la Frontera. Viele kennen es, erkennen es, erkennen die Strecke hier schön im Sonnenaufgang. Es ist ein bisschen frisch, wie man sieht an meiner Jacke, es ist auch kalt. Heute machen wir einen Vergleich zwischen 600er und 1000 Kubikmaschine. Und zwar speziell, ihr kennt ihn alle, den Hobelsberger Patrick, IDM-Meister 2021 Supersport 600. Gegen mich, der so als zügiger Hobbyfahrer da die ein oder andere Probleme kriegen könnte, mit dem mitzuhalten. Wir sind hier in Jerez, das ist perfekte Strecke, weil hier ist Leistung fast irrelevant, bis auf ein paar Stellen. Wir gehen zusammen raus und besprechen das aber erst einmal im Vorrein. Deswegen suchen wir den Patrick jetzt einmal in den Pax und schauen mal, wo er ist. Und dann gehen wir mal drauf ein und er gibt mir ein paar Tipps, wie ich schneller werde. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Bis gleich. Genau da drin sollte er jetzt drin versteckt sein. Sein Bike steht auch schon da unter seinem Hänger. Das wird schon vorgewärmt mit einem Heißluftfilm. Wie man sieht. Damit der Kaltstart so ein bisschen geringer ist. So, schauen wir mal, wo er ist. Hallo? Hallo! Salve! Servus! Servus! <lacht> Na? Ausgeschlafen? <lacht> ja, sehr. Moped steht eh schon. Ja, schon vorwärmen, ne? Ja, Motor muss vorgewärmt werden, ja. ja. das ist, ja, ist. Erzähl mal, wie, da man das heut... wie man das heute Wie man das heute tun. Was sagst du denn? Ein ja. bisschen halt schnell Moped fahren, vielleicht ein bisschen spektakulär abbremsen und das war's eigentlich eh schon. Ja, wie schnell <lacht> kommen wir? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, kommt drauf an, wie die Strecke ist. Gestern ist es nicht so schnell gegangen, aber. Warum? Ich weiß nicht, so 43 oder so. Ja, ein bisschen nasse Flecken. Und 6 von 13 Kurven habe ich ausgezählt, soweit ich zählen kann. <lacht> ja. Ja, okay. Ja, du, wie ist denn der Plan? Also, äh, wer fährt das erst vor Ort? Du zeigst mir ein bisschen, was du tust, oder? Damit ich das ein bisschen nachmachen kann. Ja, so können wir das gerne machen. Ja, ich bin noch recht flexibel. Wir müssen natürlich bedenken, dass der äh, Pax mit der 600er gestern schon 3 Sekunden schneller war als ich mit der 1000er. Und deswegen musst du quasi. Nicht auf den Graben, aber so Kurveneingang und Scheitel Speed, musst du musst halt ein bisschen rausnehmen, weil sonst habe ich halt echt keine Chance, hinterher zu kommen. Also ich meine. Kein Problem, ich langsamer fahren ist immer leichter wie schneller fahren. <lacht> also 49 das war jetzt also mein, Ich bin mal so zwischen den Instruktionen mal rausgefahren, also es geht schon ein bisschen schneller. Sicher. Aber ich denke bei 47 ist es bei mir zugedreht, das ist dann absolutes Limit. Und äh, ich brauche neue Reifen, weil sonst geht es nicht mehr. Das Ist das damals? Okay, dann würde ich sagen, du fährst voran zeigst mir ein bisschen was, vielleicht machst du was anderes als ich, das versuche ich dann nachzumachen. Für dann auf der Geraden das Gas zu machen, dass ich nicht gleich vorbei auf der Geraden. <lacht> Vorteilhaft. <lacht> Wer dann wahrscheinlich am Kurvenausgang so ein bisschen wieder aufholen müssen mit der Leistung. Ähm, genau, und dann sehen wir uns draußen an der Strecke und danach besprechen wir das Ganze und dann sagt mir der Pax, was ich alles verkehrt mache. Also, bis später. So, der Paxer klärt uns jetzt noch ein bisschen was zu seinem Motorrad, welches Motorrad das ist und was da alles verbaut ist, dass ihr ein bisschen so eine Vorstellung habt. Also das ist mein Yamaha y 6 mein Trainingsmoped. Ähm, typische äh, Testverkleidung in schwarz, dass man ein bisschen weniger putzen muss und ein bisschen die Sponsoren in, in einer schönen weißen Farbe rauskommen. Pännischer ähm, Seite, der Motor ist ungefähr wie ein Motor aus der Nationalmeisterschaft, das ist ähnlich wie IDM-Motor. ist jetzt kein WM-Motor und hat nicht übertrieben viel Leistung, dass er heute halt viele Kilometer schafft und gut hält. Das macht der SEP vom Jahr eigentlich richtig gut, muss ich sagen. Also ich kann 3000 Kilometer mit dem Motor fahren, ohne Probleme bis jetzt. Ähm, ja, wir haben... Was hat der Leistung? 128, sowas. Okay, schauen wir das 120, oder? Ja, sowas um ja, den Dreh. ja. ja. 119, 118, sowas. Mhm. Ja. Also nicht wirklich viel mehr. Mhm. Aber es ist ein vernünftiger Motor zum Trainieren. Und ja, technische Seite haben wir Mektronik. Ähm, das ist das Einheitselektronik von der WM. Die müssen wir fahren quasi. Auch jede, egal ob Yamaha oder MV, Ducati, Triumph, nächstes Jahr, ist egal. Ähm, die habe ich natürlich auch drin zum Trainieren, sonst würde es wenig Sinn machen. Ähm, Gendere Gasannahme, Motorbremse, natürlich, da kann man extrem viel machen bei der 600er, das ist sehr wichtig. Ähm, Fahrwerk natürlich das gleiche, ölend vorne sowie hinten, ähm, identisch, also quasi nur Cartridge vorne, wir dürfen ja die große Gabel nicht fahren. Und ja, Im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon, ich habe als I2M-Dashboard, dass ich meine Rundenzeiten sehe, ich bin nicht so ein Fan vom Laptimer, ich brauche das am besten um alles für GPS auf dem Dashboard mit Sektorzeiten und so. Dass ich genau weiß, wie ich dran bin, bzw. welchen Fenster pro Runde ich verbessere oder verschlechtere, Ich sehe sofort am Dashboard durch die Sektionszeiten. Das ist tipptopp und so ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon. Es ist nicht okay. ein Übergerät oder so, aber es ist perfekt zum Trainieren. Also mhm. kann nicht meckern. Es funktioniert brutal gut. Das passt. Ja. Wo sagst du die Vorteile gegenüber der 1000er, mit der 600er allgemein? Mm. Wenn wir da ein also bisschen auf das Thema eingehen für später? Also viele sagen ja, das ist eine 1000er Strecke und das ist eine 600er Strecke und so. Für mich gibt es das eigentlich nicht, weil auch zum Beispiel Cartagena oder Pannonia Ring oder so, wo viele sagen, das ist eine absolute 600er Strecke, bin ich nicht davon überzeugt, weil wenn ich jetzt da einen Jason Halloran nimm zum Beispiel oder so, oder einen Leon Haslam, die fahren mit einer 1000er ohne Traktionskontrolle einfach mal eineinhalb bis 2 Sekunden schneller, auch in Katagena. Ähm ich glaube, dass wenige Vorteile gibt. Natürlich kannst du ein bisschen später Bremsen auch das, dass du Langsamer bist du auf Startziel, ist der Bremspunkt ein bisschen später schaut ab und an mal ein bisschen spektakulärer aus. Durch das, dass du halt wirklich auf der Bremse viel reinholen musst, dann wirklich teilweise mal leer stehst oder so. Und am Scheitel bist du einfach ein ganz bisschen schneller. Das Moped ist ein bisschen leichter. Wir haben 162 Kilo. Das ist ein Reglement, also wir dürfen nicht runter quasi. Ich würde sagen, das ist so zwischen, kommt natürlich auf die Tausender drauf an, wenn es im Reglement sind, sind es circa 10 Kilo weniger die du bewegen musst, die du turnen musst am Scheitel, ähm, mhm. Spaß du natürlich vielleicht einmal pro Kurve ein halbes Zehntel oder so. Aber in dem Moment, wo du mit der Tausender ans Gas gehst und natürlich im Idealfall die Traktion auf dem Boden kriegst mit der 1000er, das ist ja auch nicht immer der Fall, das kennst du ja selber, ja. Ähm, bist du eigentlich mit der Tausender ab, ab dem Moment, wo du ans Gas gehst, schon, schon schneller. Ja. Okay, okay. Cool, ja. dann zeigen wir einer das Moped noch ein bisschen und dann sehen wir uns auf der Strecke. Ne? die Leistung ist, an ein paar Stellen, äh, speziell die schnellen Rechts, da, da. Da, da kann ich meine Leistung gar nicht ausnutzen, weil, weil da, da machst du genauso Meter und dann geht es so schnell in den Rechtsknick rein, dass ich ein paar nicht meint, wie ich verliere das Vorderrad, weil das schon leicht so am, so am Springen war, wow. was sagst du dazu? Ja, du? Da hast der auf alle Fälle recht dann schon einige Stellen, hat. zum Beispiel Kurve 1 Ausgang, da habe ich auch nicht viel auf die verloren, weil das Probe geht vorne und her und du Du hast nicht mehr Vortrieb deswegen. Ja. Ähm, für zwei, drei beim Umlegen ist das ähnlich. Vier bergauf ist wieder was anderes. Da brauchst du einfach die Leistung, dann die wo ja. die bergauf schiebt. Aber so, es geht einigermaßen. Was hast du für Verbesserungsvorschläge an mich? Ähm, ja, der Linie, wie erwartet, ist auf alle Fälle gut. Ähm, man merkt schon, dass die viel mit Streckenplänen und mit ein paar so Details von, von Strecken ähm, auseinandersetzt. Ähm, vielleicht die erste Bremsphase ein bisschen lockerer bremsen Aha, okay. dafür ein bisschen später und am Hebel ein bisschen nachdrücken ähm, Ausgang passt eigentlich Auch dein, dein Kurvenspeed ist in Ordnung vielleicht ein bisschen mehr V fahren es sorgt mir jetzt leicht weil die letzte Kurve ist, ja, fast ist komplett nass innen, ja, ja. ähm, hinten die Doppelrechts genauso, oder wenn du drinnen auf der Linie bist, da bist du weg. Ähm, ja, ja. Wäre natürlich interessant, wenn es komplett trocken ist, vielleicht kann man da noch irgendwo was machen, auf einer anderen Strecke oder so. Ja, ja, ja, ja. Oder Brünn, oder so. Ja. Aber es passt auf alle Fälle. Das ist so krass, wenn man die Gegend gerade rauskommen man sieht sehr auf dem Onboard, denken wir so, jetzt fast vorbei, weil es fast hinten in der Kurve dran jetzt hast du den Overdrive, ne? fast vorbei. Aber das ist dann auch nicht so, dass du denkst, im Endeffekt müssten das ja theoretisch irgendwo 70 PS mehr sein, aber so krass ist der Unterschied. Dann fahren wir fast zu so langsam dran vorbei. und dachte, Dann haben wir gedacht, jetzt bremst du extra spät und dann macht es wieder. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Also wirklich heftig, vor allem wie schnell dass du das Motorrad umlegen kannst. Und man muss, das ist eigentlich dein Nachteil, wie unspektakulär du auf dem Moped drauf sitzt. Wenn man selber die Geschwindigkeit fühlt und sieht, wie sitzen, dann denkst du, der 13 um dabei, ne? Das ist mhm. unglaublich. Aber was haben wir jetzt gefahren? 48, ich glaube 48.0 oder so. Ja. ja, ja. Das ist schon. Du fast bei einem zweiten Ziel, wenn man sagt, du bist keine Ahnung zweieinhalb Tage nur ins da gefahren ja, ja. oder ein, zwei Turns mal für dich selber. Das ist echt voll in Ordnung. vor allem mit den nassen Flecken da. Das ist nicht ganz so easy. Man hat nie gesehen. Der spanische Meister, der Boya Gomez, kam mal vorbei mit der E1. Ja. Der hat nicht wirklich viel Meter gemacht. Sogar der hat's. Der war ja erst hier vor drei Wochen bei der spanischen Meisterschaft, wo er spanischer Meister geworden ist. Sogar der hat nicht die Meter rausgerissen, die man denkt, man kann es rausreißen. Also es ist nicht so einfach, schnell zu fahren. Halt ja, ja, ja. Ah, das war der spanische Meister. Ah, okay. Ja. Ja, das war ganz interessant. Er hat nur auf die letzte Kurve zukommen und dann war der moto fahrer der, der spanische Meister, du <lacht> und ich wir alle vier quer. Ne? Da rein. Oh, ja, ja. <lacht> ja, das ist nicht ganz so easy. Die letzte Kurve ist ein bisschen tricky. Ja, haben ja. wir viele Stürze gehabt die letzten zwei Tage. Also. Ja. Da muss man schon aufpassen. Ja. Okay, okay, okay. Ja, ähm, cool. Äh, was, was, was sind so deine Pläne jetzt? Oder was, wo möchtest du noch an dir selber arbeiten, dass du sagst, da könntest du noch an dir selbst. Also, ich, ich nehme jetzt nicht raus, dass ich dir Verbesserungsvorschläge gebe. Ich, geb, ich habe auch keine gesehen, muss ich sagen. Aber du musst ja da deine Eigenkritik, wo du sagst, ja, da, da, da muss ich selber an mir noch arbeiten. Wo, wo Natürlich, ähm, das gibt es. Ähm, da habe ich sogar sehr viele Punkte, die mir im Winter, also was heißt Winter, jetzt ist Winter, aber für mich ist Winter direkt nach der Saison, die mir aufgefallen sind. Ähm, einerseits natürlich ein bisschen mehr mit dem Körper arbeiten. Wir ähm, reden von äh? dir, ne? Ja. Ähm, ein bisschen so weiter nach vorne sitzen, das ist immer so ein bisschen Manko, cool. ich kann brutal viel Grip hinten generieren. Manchmal ein bisschen Probleme mit dem Turning, einfach dass ich es in der Kurve dreht kriege und vielleicht noch ein bisschen früher ans Gas kann. Ja. Das auf alle Fälle und ähm, wie ich zu dir auch schon gesagt habe, die zweite Bremsphase, dass ich wirklich auf der Bremse, auch wenn das Hinterrad hier oben ist, noch ein bisschen Nachdruck, das Hinterrad einfach länger oben lasse, quasi dass ich noch mehr verzögern kann. Ähm, vielleicht ein bisschen später einlenken. Also ja. Das sind so die Sachen, die wir jetzt vorhaben. Wir gehen noch zu 2.0 Kategena, 2.0 Valencia. Und da haben wir das auf alle Fälle auf dem Schirm, ja. Okay, okay. ja, setzen wir mal. Das ist die Oberliga, die wir nächstes Jahr in der WM sehen. Und die arbeiten sehr, sehr strikt und sehr diszipliniert an sich selbst. Unser Einer wäre froh, wenn er nur annähernd so schnell wäre. Ähm, aber es ist natürlich auch so, egal wo man ist, es soll immer besser und schneller werden. Ne? Der eigene Anspruch ist hoch. Und du musst ja dann nächstes Jahr. Ne? Also Ich bin ja froh, dass ich nicht muss, aber du musst <lacht> ja. Das ist ein bisschen unser Hobbyfahrer-Vorteil. Aber, aber selbst da gibt es natürlich die einen oder anderen, die natürlich dementsprechend verbissen sind. Und vielleicht auch ist das auch nicht immer so, nicht immer so gut. Ne? Ja, du ja. ja, hast auf alle Fälle recht. Der Druck, den wo man sich selber macht, der ist manchmal für Vorteil, aber des Öfteren, Definitiv zum Nachteil. Ja, ja. Ich sehe das bei mir selber, wenn jetzt da ganzen Tag Instruktionen dann mit dir raus, das ist ein gewisser Druck, weil es muss natürlich jetzt schnell sein, spektakulär fürs Video und so weiter. Da neige ich schon dazu, auch dass wieder ne, klassisch ja. Unterarm und so, obwohl ja. es eigentlich gar keinen Grund dafür gibt. Aber naja, das ist in unser Köpfen drin und das können wir vielleicht nur mit Mentaltraining irgendwie. <lacht> okay, Pax, ich sage auf jeden Fall danke dir. Mit den geilen Turn. Ihr seht es an Onboard und äh, wir wünschen euch auf jeden Fall noch eine schöne Trainingszeit hier und wir haben jetzt noch ein, zwei Turns und dann geht es für mich zumindest nach Hause. Also, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten ciao. Mal und ciao.